Hallo zusammen, ich bin Jonas und bin im dritten Lehrjahr als Straßenbauer bei der Firma Stutz. Ich nehme euch heute mit in meinem Berufsalltag. Wir verlegen alle Leitungen, die unter der Straße sind. Dazu gehören Kanal-, Strom- und Wasserleitungen. Wir bauen aber auch an der Oberfläche. Dazu gehört das Versetzen von Randstein und das Asphaltieren. Bei der Firma Stutz hast du ein super Team um dich und wirst während der Lehrzeit immer unterstützt. Die Fähigkeiten, die du mitbringen für den Strassenbau, du hast ein handwerkliches Geschick, ein gutes Vorstellungsvermögen und schaffst gerne von ich habe mich für die Firma Stutz entschieden, weil hier nach der Lehre gute Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Ich finde es cool, dass man am Abend sieht, was man gemacht hat und am Ende der Baustelle kann stolz sein was man als Team geleistet hat. Wenn ich diese Interesse geweckt habe, dann bewerbe ich heute noch bei der Firma Stutz für eine Schnupperlehre.